Weinepest frühzeitig erkennen. Wie entnimmt man eine Probe bei Fallwild? Ziehen Sie einmal Handschuhe an und machen einen Schnitt in der Brusthöhle. Ist der Tierkörper an einer Stelle bereits offen, können Sie die Öffnung nutzen, um Blut oder bluthaltige Flüssigkeit zu gewinnen. Mit dem Probenröhrchen soll so viel Blut wie möglich aufgezogen werden. Optimal ist eine vollständige Füllung. Verschließen Sie das Röhrchen sicher, indem Sie die Kappe wieder auf die Spitze setzen und den Stempel abbrechen. Kann beim Fallwild kein Blut mehr gewonnen werden, entnehmen Sie ein Stück Milz. Alternativ kann der ganze Tierkörper oder ein großer Röhrenknochen vom Oberarm oder Oberschenkel eingeschickt werden. Bei erlegten Wildschweinen wird üblicherweise Blut aus dem Herz oder einem großen Blutgefäß zur Untersuchung auf Schweinepest entnommen. Dies ist bei Fallwild prinzipiell auch möglich. Ein Tropfen Blut reicht aus, um die afrikanische Schweinepest zu verschleppen. Daher ist es nach der Probennahme wichtig, alles mit Wildschweinkontakt gründlich zu desinfizieren, zum Beispiel mit Desinfektionstüchern. Handschuhe und Tücher können in der Restmülltonne entsorgt werden, die Kleidung so heiß wie möglich waschen. Käme es bei uns zu einem Ausbruch der Schweinepest, würden strengere Hygienevorschriften gelten. Füllen Sie den Probenbegleitschein vollständig aus und kleben den abziehbaren Teil des Barkauts auf. Die Probenröhrchen und den Begleitschein erhalten Sie über Ihr Veterinäramt. Damit die Proben unbeschadet im Labor ankommen, ist eine auslaufsichere Verpackung erforderlich. Stecken Sie die Probenröhrchen in ein zweites Röhrchen mit Saugeinlage dann sollen sie, zusammen mit dem Probenbegleitschein, auf dem schnellsten Weg ins Landesuntersuchungsamt nach Koblenz geschickt werden. Beproben Sie jedes tot aufgefundene Wildschwein. Nur so besteht die Chance, die Schweinepest früh zu erkennen und zu bekämpfen.